Mit dieser App kann ich auch Würfelnetze oder Netze von anderen Figuren zeichnen. Ich wähle zum Beispiel einen Würfel aus und zeichne Würfel. Wenn ich nur auf das Werkzeug Netz klicken und die Würfel auswählen, entsteht ein Netz von dem Würfel. Ich wähle nur Bewegung aus. Und da kann ich die Würfel so zusammenklappen oder also nicht klappen in verschiedenen Menschen-Ketten. Das gibt dann natürlich auch mit anderen Figuren.